Okay, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Portal 2 in koop modus und mit Lukas und mir Roland oder Werwolf ja, und Xenobel oder wie auch immer. Genau. Okay, wir haben mal Turrets, gell? Du musst aufpassen. Oh. Das wird spannend. Die schaltet man übrigens so aus. Genau. Oder auch nicht. Hm. Äh. Oder so. Oh, machen wir den Roden weg. Nein, oder so. Oder. Lol. Ach so. Ach, schön, Mann. Genau so. Dankeschön. Und jetzt? Hinter dir. Mit <lacht> Humans, ich würde das ein Successful Test Ah, oder oh, so, ja. ja. da, da, ja, hm, schwierig. Also, du durch? Gen, äh, hä? Hä? Mein Portal war irgendwie weg. Äh, ja, chill kurz. Du kümmerst du mal gestern mal ja durch dann und dann setzt du ganz schnell um. Genau, und dann geht er ja das da her. wo mein, mein blau ist, da geht dann so, so ein Strahl her, oder? Ja, den genau. Kann ja ich die dann benutzen, um den Trend wieder abzusichern. Okay. So, ja genau. Hä? Warte? Jetzt schau du, dass du da irgendwie hier gerätst. Da, ist jetzt auf. Ja, ja die genau. Kommt zu dir. Ist jetzt auf, aber das haben jetzt nur, die noch schießen können, gell? Man kann ja, irgendwie Ja, ich kann vorhin absichern. nicht durch. Ey. Ach so. So? Nein. Ich können da nicht durch hier irgendwie. Oh. Ach, schön mal, warte mal. Gehen wir irgendwo in Sicherheit. Geht das? Ohne die Lichtwand. Ja. Okay. Mhm. Au, au, au. Ist das ein Ach, da kommt uh, das do, do her. So geht's weiter, aber das Handheld, da ist halt nur eine Reihe von denen. Links und rechts, dann machst du da an das Portal daher. Genau. Genau, und jetzt sind wir dazwischen drin. Oh, Hoffentlich oh. safe. Naja. Nicht ganz. Lauf zu, lauf zu, lauf zu. Oh. Oh. oh. her. Hm, wo ist die gerade? Genau. Warte und jetzt mach ich do her und daher lol, oh. lol. Oh. oh. du musst, du musst das da jetzt überlegen ja. <lacht> um. ach warte da oben um, das ist noch was das sitzt jetzt daher und warte genau daher ja. fast ein bisschen mehr da um. ja ein wow. bisschen mehr da Genau, und ich jetzt meins daher, gerade schon auf Zeiten. Ja. Und dann yeah, haben wir mich saved, oder, hey, nah. no, <lacht> da Bär mit voll <lacht> Safe oder hintersechs du das. Na. <Bär> LOL! Das BLAW-Mik-Schubst! <lacht> das blaw <lacht> mik Okay. Warte, jetzt muss ich ihn erstmal richtig positionieren, du weißt am im aufregenden Spray. Da muss ich schon aufrechter ja. sitzen, ja. Das ist klar, ja. So, jetzt komm over. Und, Schilder mache ich jetzt ist da. Mhm, genau. Du musst aber da setzen jetzt. Und welches? Verkehrt Genau. So, und jetzt chillen mal ganz kurz. dem Button irgendwie pressen. Und das ganz schnell. Mhm. Was macht der? Der macht irgendeinen Cube. Das heißt, einer muss sie da herstellen und den aufsammeln und einer muss daher den, den Button pressen. Und dann du pressst so jetzt ganz schnell den Button, ja? Mhm. Eins, oh, oh. zwei, drei. Ist gepresst. Gibt da mal was? Wir haben also ähm du musst da, du musst jetzt dort rennen. Nein. so genau. Hoho. optimal, optimal, junge. <lacht> Warte, chill. Ja, läuft jetzt dann doch ein. Ja. Test no oh, the science we used to learn with this test. Now the test is useless. Oh. Turm hochfahren, Turmsuche, Suche, Turm zielverlust <lacht> Ja. Die oh, oh, oh. Wie lange ist denn die Aufnahme jetzt? Fünf Minuten. Fünf Minuten, ja okay. If you are wondering what that smell is, ah. Schauen wir mal. Ah, scheint ebbs Gressis zum sein. Das ist ein Turret, gell? Ja. Der hat doch das bloß nicht durchgeschissen kann. So einfach. Beziehungsweise, warte, ja, doch. Dadurch und uh, umsetzen. Jetzt den. Warte. Welchen? Wir müssen wir beide durchgehen und da musst du dein Blaus umsetzen. Aua. <lacht> doher doher doher doher <lacht> Au, au, au, au, au. Au, au, au, au, au. au, au, au, au, au. <lacht> so, jetzt sitzt du deins daher do und doher uh, Genau, ja, ja. das darf ich nicht machen, sondern du ich darf so machen. Da die Ammo, genau. das ist ziemlich. Besser und au. Machst du deins da her und wo müssen wir überhaupt die Ich weiß nicht. Ja, nicht. Da hinten? Äh. Aber oh, das ah, funktioniert? Äh. Lol, ich hab's aufgenommen, die Turret. Ich hab's in der Hand. Geil, nimm den mit. Ja. Aber der geht kaputt beim nächsten. Weil da ist irgend so ein so, so Grill ist da. Aua, geht auf mich. Oh, ja, Mui. Oh. Oh, geil. hoppak auch vorhin. Oh, es wird nur lustiger. Bisschen dürfer. Ja, genau. Ja, optimal. Optimal. Mm, nicht ganz. nah aua. Gehen so. Ja, optimal. Was bewirkt eigentlich das da? Äh. Uh. Ah, da hinten irgendwas. Ah, die, die Plattform da. Oben. Ah, Wieder ja. So und... So vielleicht? Mhm. Na, dann fällst du ins Wasser. So. Und wenn du da gehst vom Button? Was willst du tun? Ach so, warte mal. Ja, jetzt plays du mal um. Ah, nein, na da geht's zu. Au, au, au, au, au, au, au, Ja, probier's einfach mal. Vielleicht kommst du irgendwo raus. So. Ah ja, beim Button komm ich raus. So. Ihr habt nicht druckt. Was macht das? Lauter Klumpflöck umeinander. Ah oh ja, ihr waren ja ein Dings. Ein Cube Brauchen wir denn? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich kann jetzt zum Ziel gehen. Ach nein, du musst wieder zurück zu mir irgendwie. Ist bei dir irgendwo eine Plattform? Also eine äh, Portal-Plattform. Na. Da hinten sagt man nicht, Na. na. Hm. Da, hm. da kann man nicht hier und da ist auch was. Da ist irgendwas. Ein da ist irgendein Mechanismus da. Hm. Da muss man irgendwas durchwerfen. Ah, da müssen wir wahrscheinlich jetzt hier. Da um Chill mal. Aber der fliegt Aussi. Flickst Obi. Aua! Dann hm. müssen wir mit Schwung durch. So, so, was macht Ach. das? Das pflückt da. also. das Zeig pflückt durch das Loch durch und Aha. dann da hinten dagegen. Genau. Ah, schon. Warte. Jetzt drück nochmal den Knopf. Mhm. Aha. Aha. So, also da hätten wir jetzt schon mal etwas gepowert. Aha. Aha, aha, aha. Warte, dann kommen wir jetzt mal zu dir. Gute Idee. Ich fordere dich auf. Danke. Jo. Und jetzt gehen wir da durch, oder? Jo. Jetzt haben wir Fett. Aua, aua, aua. Ich, ich hab's durchgeschafft. Und jetzt bin ich gleich hier bei E-Bug. Okay. Es war halt scheiße. Genau, was schon. Uh. So, jetzt schnell, schnell, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Aua. aua ja, aua. wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Yeah. Ihr habt doch das scheiß Telefon ausgeschult. Mann! <lacht> geh mal, gehst du nicht ohne ja, aber schon. Was ist denn der Scheiß? Bleib heute halt einfach aus! Ach komm, Mann! So. Ich oh. hab' das scheiß Telefon. Ja, schalt mir das Telefon aus, es geht einfach wieder auf. <lacht> Toll. So, jetzt handbatterien heraus, jetzt geht's nicht mehr ab. Doch, geht bestimmt wieder an. Solarenergie. <lacht> <lacht> oder sowas. I am going to risk you go the the oh, oh da hinten ist es dir Cool. Irgendwas oh. <lacht> <lacht> happened by accident oder mehrere Wände machen. Ja, ja ist, okay. ist egal. Das ist nicht so wichtig. Ich geh da ein Dreh. Okay. Nein, no, da kommt nichts mehr. <lacht> ah, da ist ein Laser. Und was macht der Laser? Du musst muss einstellen. Ah, da ist ein Ball, der ist jetzt kaputt ist. Du äh, mal den Ball da eine Ah nein, der kommt da aus, okay. Ja. Da ist eine Portalplattformmöglichkeit. Und du, du kannst. So und und oben glaube ich kannst du durch. Oh, ich kann das. Ich kann machen, da. Jetzt geht man. Hallo. Na. Na, <lacht> so jetzt, wo muss der ziehen? Äh, wahrscheinlich den Kreislauf da unterbrechen. Ah, genau. interessant. Schau her, du kannst jetzt endlich mal von allen Seiten beobachten. So also, oh, cool. Wow. Mächtig gar nicht. <lacht> Toll. Ja, nur von hinten, okay. <lacht> oh, das schaut ja witzig aus. Oh, lol. Wir brauchen mal wieder einen Boyne für da hier hinten. Offline, da ist irgendein Knopf, jetzt ist es online. Ah, ich habe irgendeine so, so Plattform zeig gemacht. So. Ah. Also da hier hinten hätte man noch so eine komische Plattform. Aha, aber da kann ich nicht durchschießen. Warte mal. Da oben ist auch nicht. Da oben ist. Und das heut den Ball auf und du kannst ihn fangen. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja, aber ich kann er da herleiten und dann kann ich vielleicht fangen. Hm, interessant. Na. Oder auch nicht. <lacht> aber ich kann ihn. Na, kann ich nicht. Wo kommt denn das Ding her? Von da hinten? Ach, was? Setzt ist einfach anders so wie? Bin auch so schlau. nicht nee, nicht nee, das hätte schon gestimmt. Jetzt probier's nochmal. Nein, ich möchte mhm. Da muss es so wie sitzen Nochmal probieren? Hä? Da. Was ist das Portal? Hat vielleicht da unten und oben Ding? Ah. Also, müssen ja quasi einen kopfstamm machen, wir um hier zu kommen cool Aber das Gang vielleicht, weißt du schon? So, du das noch nochmal Lichtwand hier. Genau, und jetzt, jetzt sitzt ich hier das hier. Ah, das war zu spät. Lichtwand nochmal hier, genau, und hm. dann, wenn es dagegen gekracht ist, dann sitzt ich da mein hier. Jetzt, ah. So. Boah. Mein... Ah, jetzt schon fast funktioniert. Boah. Na, funktioniert nicht. Gar nicht. Kann man das? Na, geht nicht. Hm. Ah. ah. Das, das bringt ja nichts. Ist da hinten vielleicht noch was? Da ist wieder. Ah. Ja. Und das also ist gut dem, die Ding, weißt das du schon. Den Boy. Kann man da rein? Au. Ja? Oh. Vielleicht kann man, kann kann man ich das von da fangen oder sowas. Na, na, das geht schlecht warte mal ah. wenn man vielleicht da oben ist und springt na das geht genau nicht na. ist irgendwas ganz simples Ach, warte mal, ganz kurz. Sitzen wir der Lichtbrücke Nummer dohi. Kann ich doch irgendwie aufsteigen? Ich glaube nicht, ne? Na. Also, wir müssen mal irgendwie von der Seite aus door Portal hier sitzen können. Genau. Es geht aber nicht. so habe schon ausprobiert. Mhm. Also welche Sachen erreiche von da? Da ich von do? Die do auf jeden Fall, weil wenn der dann do da eine Flucht, dann flüchtet er irgendwo hier. Jetzt irgendwo. irgendwas mit dem, ähm, mit dem do auf sich. Hm. Mit wozu mal? Mit dem, Und dem, dem, also? dem Portal. bist ja, oh, genau. Was flippt denn im Verkehr? Ach! Natürlich! Sobald es da dagegen gecrasht ist, äh, setzt du dein Ding um auf da und dann kullert es zu dir zurück. Ach was. Jo, jetzt umsetzen. Aus Kraft? Da, schau hier. Ah lol. Ah ja. Ah lol. Oh, ja, ja. Oh, schon krass, ey. Wie mhm. es mal. ausschaut, ey. Okay, Das sind wieder Scheuter zum Zeitgleich drücken. Oh, warte. Verkehrte Tasten. Na. Oh, scheiße. 3, 2, 1. Ja. Exit. Ich hab die verkehrte Tasten gedruckt. Hm. Plattform. Yay. Oh. Aha. Interessant. Na ja. Ah, na, es bringt irgendwie nicht mehr. Da kann ich zu Hause gehen. Und so? Ich probier's mal. Kann man da irgendwas machen Klar. Außer oben vorhin eigentlich nicht fehlen, ja, aber oben vorhin klangt doch eigentlich oder? Ich weiß nicht, ob das hier rentiert. Ähm ich weiß nicht? nicht. Also ah, der oben hat man welche zum ah. Schwung holen, da auf fei. das kann man, das da kann man nicht benutzen und ist da? Das da kann man benutzen. Ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht, weil dann kann ich nämlich da ein Portal sitzen und dann weiß ich noch nicht genau und dann. Ja, da vorne, oder? Irgendwie sowas. Ah, kümmere mit auf, geh auf die Lichtbrücke und geh zu mir auf. Mhm. Genau, und jetzt setzt setz du deins. Setzt du deins Dohi und Dohi. Und ich spring dann. Und dann machst du dein. Hier sitzen, hier sitzen. Zu langsam. Na, ich, ich bin okay. gerade nicht mehr ich, ich war falsch. Ja, müssen wir nochmal machen, aber ja. so sogar ist es richtig, denke mal, vielleicht. Ähm, und ich komme irgendwie, scheiße, bin in die Richtung gelaufen. Nee. Warte, ich muss jetzt zur Lichtbrücke hoffen. Warte, lass mich mal hier vorbei. Du wenn schon? du jetzt der Roads da hieß es, können wir dann auch. Output nicht, Wir müssen heute halt beide. Da, du musst. Du musst. Wenn ich springe. Na, na, wir müssen. Na, wir müssen wir beide gleichzeitig. Du musst quasi während du fliegst, musst du gleichzeitig do und do. Na, Moment. Do da und do sitzen. Oder. Verstehst du, was ich meine? Muss ja durch das da durchfliegen. Na, du fliegst dann quasi do da durch. Und dann crashen wir mir genau da in der Mitte. Also, da in der Mitte crashen wir mir genau in der Mitte zusammen. Und dann fliegen wir Ach. quasi senkrecht nach da unten. Oh, scheiße. Wow! Das, das, das finde ich toll, wenn, wenn immer. Wenn die Maustasten so leicht gängern, dass man aus Versehen drauf kommt Okay, dann das Ganze mhm. nochmal. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss also die gleichen Portale setzen, wie du gesetzt hast. Genau, nur auf der Seite. Dann bremsen wir uns gegenseitig in der Luft aus. Genau, was? wir genau drüber. Das ist aber mega schwer, wie soll denn das funktionieren? Ähm, du musst zuerst sitzen und dann einfach genau. nach unten ja, schauen, ob ja. das zweite da sitzen. Genau. Und schnell sein. Ja. Brauchst du einen time oder ist es egal? Nein, Nein ich, ich, ich fahre ja einfach nur nach unten. Ja, cool. Haha. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> yeah. <lacht> <lacht> okay, aber ich glaube, okay, okay. Oh, ah, CD, CD, CD, CD. Ich habs. Uh, yeah. Immer dieses mit der CD. Das finde ich ja witzig. Das finde ich geil ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> Bla, bla bla bla bla. Ja, schon verstehe ich. Ich glaube, es ist nicht wichtig. Today's security code is Oh. Ja, noch. Bla bla bla Das war gut, ja. Nach dem schwachen Rätsel oder langen Rätsel, da die Song macht mir jetzt wieder Schluss für heute. Und macht das nächste okay. Mal an dem Punkt weiter. Ja, wir können jetzt sowieso wieder in die Hauptkammer. Genau. Wunderbar, also bis zum nächsten Mal ja. und haut rein, Leute. Tschüss.